Dieses Video ist in gewisser Weise eine Premiere, denn es ist das erste Steuervideo auf meinem Kanal und ich habe das Ganze jetzt mal aufgenommen, weil ich gemerkt habe, dass in, meinen, in den Kommentaren zu meinen Videos immer wieder die Frage aufkommt, wie macht man das eigentlich steuerlich oder wie machst du das steuerlich, wie soll man das Ganze steuerlich verwerten. Es gibt also ein gewisses Interesse, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so genau, wie sehr das zu echten Videos taugt. Kann sein, dass ich das Ganze irgendwann wieder bleiben lasse, wenn einfach kein Interesse da ist und wenn das irgendwie nicht richtig ankommt. Und ähm, auch ganz wichtig vorweg zu sagen, natürlich äh, bin ich kein Steuerberater, ich bin auch kein Steuerexperte, ich bin einfach nur irgend so jemand, der eben im DeFi-Bereich äh, arbeitet und der irgendwann auch eine Steuererklärung machen muss und deshalb kann ich ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das Ganze sehe, wie ich das Ganze machen werde, wie ich mir das strukturiere. Ähm, aber natürlich äh, hört nicht auf irgendeinen so YouTube-Typen, nicht auf mich und auch auf sonst gar keinen anderen bei YouTube, der, äh, irgendwie, sondern geht zum richtigen Steuerberater und seht zu, dass ihr ein Mandat habt bei einem Steuerberater, weil dann seid ihr sicher, dass das, was der macht, ähm, in gewisser Weise stimmt, beziehungsweise ihr seid dann natürlich immer noch nicht sicher, dass das, macht, was er, äh, dass das stimmt, was er macht, aber äh, ihr habt eine Rechtssicherheit darin, dadurch, dass es ein Mandatsverhältnis gibt. Also, Leute auf YouTube, egal ob es Steuerberater sind oder nicht, sind keine Beratung, keine Steuerberatung. Auch ich mache hier jetzt keine Steuerberatung. Ist ja wohl irgendwie logisch. So. Dann, ich gehe in diesem Video auch wirklich nicht auf meine praktischen Sachen ein, wie ich also die Belege sammle oder in welchen Tool ich arbeite, wie ich das in das Tool reinschreibe, welches Tool ich empfehlen würde, weiß ich auch gar nicht, was ich empfehlen würde, sowas alles behandle ich hier nicht, sondern es geht jetzt wirklich nur um Curve Finance, wie ich das persönlich sehe, also wie ich denke, dass ich damit steuerlich umgehen werde und dann später eben mit einem Steuerberater abklären möchte, aber ähm, ich kann ja einfach mal subjektiv erzählen, dann habt ihr vielleicht eine gewisse Anregung, wie ihr damit umgeht. So, alles geht letztendlich von diesem berühmten Entwurf eines BMF-Schreibens, ist das hier getitelt. Das ist also im Grunde ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums, das im Sommer rausgekommen ist, diesen Sommer zu Einzelfragen zur Ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von Token. Das ist eigentlich das Schreiben, auf das, das sich alle beziehen wenn Sie über Kryptosteuer reden, seit diesem Sommer. Und äh, dieses Schreiben, ähm, das verwende ich auch, also danach halte ich mich, daran halte ich mich auch ein bisschen fest. Und jetzt aber ganz wichtig zu verstehen, das ist ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Und das richtet sich nicht an uns, an diejenigen, die die Steuererklärung machen, sondern es richtet sich an die obersten Finanzbehörden der Länder. Also ist das ein internes Schreiben, das quasi äh, die Finanzbehörden untereinander betrifft und hier klärt im Grunde das Bundesfinanzministerium auf, wie die es sehen, wie mit Krypto umgegangen wird und es ist tatsächlich sehr detailliert, auch überraschenderweise viele Themen drin, die sehr, sehr weit vorne sind. Man sieht also, es wird hier wirklich auch ernsthaft daran gearbeitet, aber man merkt auch, dass jetzt das Bundesfinanzministerium in diesem Schreiben ein bisschen hinter der Zeit hinterher hinkt, wenn es um DeFi geht. Denn äh, hier sind viele Grundelemente des DeFi überhaupt gar nicht erwähnt. Oder es gibt auch so ein paar äh, Unklarheiten zwischen den Begriffen. Dann wird hier über Landing und Staking gesprochen. Und äh, bei Staking ist aber eher Proof of Stake gemeint und so. Also auf dieses Schreiben kann man sich aus verschiedenen Gründen nicht verlassen. In allererster Linie natürlich, weil hier ganz dick und fett Entwurf draufsteht. Ne? Also ein Entwurf ist ja nichts Endgültiges und ist auch nichts Verbindliches. Insofern brauchen wir hier eigentlich gar nicht anfangen, uns hier äh, Drauf zu verlassen, sondern es ist einfach nur mal so ähm, vielleicht dazu geeignet und lohnt sich wirklich, das auch mal zu lesen, äh, wie äh, die so ticken, also was so die, äh, wie die sich damit befassen, von welchem äh, Blickwinkel heraus die da rangehen und ähm, dann kann man schon so ein bisschen äh, da rein fühlen, in welche Richtung das geht mit den Steuern, aber geklärt und hundertprozentig sicher ist in diesem Bereich eigentlich schon mal überhaupt nichts. Und das hat gleichzeitig natürlich den Vorteil, dass wir auch mehr oder weniger erstmal frei gestalten können, denn auch wir können jetzt im jetzigen Zeitpunkt erstmal eine eigene Meinung haben, das können wir sowieso, ist unser Grundrecht, aber ähm, auch in Bezug auf die Steuern können wir erstmal eine Steuererklärung machen, so wie wir finden, dass es richtig ist und das Finanzamt muss dann sich mit dieser Steuererklärung ja beschäftigen und dann eine entsprechende äh, eigene Stellung dazu einnehmen, und deshalb ist es also auch nicht unbedingt hundertprozentig sinnvoll, diesem Schreiben hier zu folgen, immer hundertprozentig. So, das jetzt also mal lange Vorrede und äh, kurzer Sinn, ich will nämlich nur sagen, das Ganze ist subjektiv aus meiner Sicht und ähm, verlasst euch nicht auf Typen, die auf YouTube irgendwas erzählen, geht zu einem Steuerberater, holt euch ein Mandat, äh, also Seht zu, dass ihr da Rechtssicherheit habt, in der Form, dass ihr einen Steuerberater habt, der qualifiziert ist und mit dem ihr ein Mandatsverhältnis habt, damit da eine gewisse Rechtssicherheit drin ist. So, das jetzt also von meiner Seite. Das zweite ganz große Problem, das bei Steuern besteht, das ist, dass wir eigentlich keine vernünftigen Tools haben, die richtig mit DeFi umgehen würden, sodass vieles davon irgendwie Handarbeit ist und Darauf gehe ich in diesem Video jetzt auch nicht ein. Das wäre nochmal quasi eine eigene Videoreihe. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die machen möchte, denn das ist eigentlich irgendwie so ein Bereich, von dem ich relativ wenig verstehe. Und welchen Sinn das für euch dann oder welchen Wert das für euch dann hat, wenn ich da jetzt irgendwas zu erzähle, das finde ich höchstpersönlich extrem zweifelhaft. Ja, okay. Und jetzt gehen wir aber mal ganz konkret in die Sache rein, nämlich wie denke ich, wie mache ich das mit Curve und den Steuern? Und zur Steuer bei Curve Finance habe ich jetzt hier folgende Überlegungen angestellt. Und zwar haben wir im Grunde erstmal diese drei verschiedenen Vorgänge, wenn wir mit Curve Finance arbeiten, nämlich wir haben eine Einlage in einen Pool. Wir haben den Atri Crypto 3 Pool genommen und da haben wir ja dann ähm, USDT eingelegt. Wir könnten aber auch Ether und Bitcoin einlegen. Und dann die ähm, zweite, der zweite Schritt stand ja darin, dass wir unsere Einlage gestaked haben. Und für das Staking haben wir dann Rewards in Form von Curve Tokens bekommen. Das sind im Grunde die ersten drei Vorgänge und dann gibt es eben nochmal zwei andere Vorgänge, nämlich das Unstaking, also quasi den ganzen Weg zurück, Unstaking und dann die Entnahme wieder aus dem Pool. Das sind eigentlich die Vorgänge, die wir bei Curve Finance haben, die hier relevant sind. Das sind also im Grunde nur fünf verschiedene Vorgänge, die wir hier, besprechen müssen. Der ganze Rest hat mit Curve Finance erstmal nichts zu tun und äh, darüber muss man dann nochmal separat sprechen. So Und bei der Pool-Einlage und das ist jetzt ganz wichtig, es ist wirklich nur meine persönliche Meinung, meine Herangehensweise, das ist total umstritten. Ähm, ich habe jedenfalls einige äh, sehr unterschiedliche Meinungen dazu gefunden, aber ich wähle jetzt einfach diese Variante. Und um jetzt herauszufinden, wie ich mit dieser pool umgehe, habe ich mir quasi die pool mal auf der Blockchain genauer angeschaut. Dafür habe ich jetzt mir mein Wallet mal angeschaut auf Polygon Scan, also auf dem Blockchain Explorer. Das Ganze geht mit den drei äh, Punkten hier neben meinem Account. Und dann äh, gehe ich hier auf View Account in Explorer. Dann öffnet sich Polygon Scan wenn das bei euch nicht Polygon-Scan ist, dann liegt das daran, dass ihr ein äh, vor langer Zeit Polygon mal eingerichtet habt und seitdem nicht mehr geändert habt. Ähm, ich empfehle Polygon-Scan, weil hier die äh, ganzen Transaktionen sehr, sehr übersichtlich aufgeschlüsselt sind und ähm, bei anderen Blockchain-Explorern ist das meines Erachtens nicht so schön wie hier. Ähm, außerdem gibt es Polygon-Scan auch als Ether-Scan auf Ethereum. Es gibt den BSC-Scan. Äh, das ist also eine total einheitliche Oberfläche, mit der man sehr schön arbeiten kann. Ähm, wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr das noch nachträglich einrichten, indem ihr hier bei ähm, den Einstellungen auf Netzwerke geht, bei Polygon. Dann hier unten den Block explorer so heißt das hier, unten mit der äh, Adresse HTTPS-Doppelpunkt zwei Slashes, Polygon Scan ein Wort, .com und dann Slash eintragt. Das müsst ihr eintragen, diesen Wert. Und dann könnt ihr also ab dem Moment auch mit Polygon Scan arbeiten. Und das hier sind alle Transaktionen, die ich jetzt hier mit meinem Wallet gemacht habe. Es sind inzwischen schon 217 Transaktionen, ist für uns aber jetzt nicht so wichtig. Das Ganze geht wirklich recht flott, dass man, seine, dass man hier eine ganz schöne Menge an Transaktionen zusammenbekommt. Und dann habe ich also hier zum Beispiel eine Transaktion, die heißt Add Liquidity und das ist die Einzahlung in den Pool, weil ich ja Liquidität dem Pool zur Verfügung stelle. Wenn ich mir die anschaue, ich klicke hier auf den Transaktionshash in der ersten Spalte, dann sehe ich also, dass ich hier 5000, also das, es ist wirklich jetzt sehr technisch, aber es geht darum, ich möchte hier auf einen bestimmten Punkt hinaus ähm, und zwar sieht man hier also, dass diese eine Transaktion aus vielen Einzelschritten bestand. Aber ich schaue mir einfach nur mal die erste, den ersten Schritt und den letzten Schritt an, weil das ist quasi das, was dabei rauskommt. Ne? Und das ist das, was wichtig ist. Also der erste Schritt ist, ich habe 5000 USDC eingezahlt in den Pool. Und am Ende habe ich rausbekommen, sieht man hier übrigens daran, das hier ist meine Adresse, die 0xd2. Und die ist hier from und dann to, das ist die Adresse von dem Pool, ne? 0x225 und so. Aber die, dass das meine Adresse ist, das weiß ich, weil ich hier in, ähm, in, in Metamask ja meine Adresse anzeigen lassen kann, 0xd26 und das ist auch 0xd26. So und dann kommen ganz viele Schritte hier und in keinem einzigen dieser Schritte taucht meine Adresse auf. Das heißt, das ist für mich eigentlich alles total egal, was hier passiert, weil es mich nämlich gar nicht betrifft. Und ähm, dann kommt hier unten als letztes eine Aktion und die geht dann von dem Pool 0x225 zu mir, 0xd265, das bin ich. Und dann steht hier ein Betrag, nämlich 2284 und dann noch so eine ganz lange Nachkommastelle, Curve Euro T3 Curve. Und das heißt, ich habe hier Tokens bekommen. Ich habe also USDC eingezahlt und ich habe für meine Einlage Tokens zurückbekommen. Ich kann mir das auch anschauen, indem ich hier draufklicke. Und dann steht hier Token, Curve, Euro T, 3 Curve. Ich habe also irgendeinen so Token bekommen. Der wird mir zwar im Wallet nicht angezeigt, aber der ist in meinem Wallet definitiv vorhanden. Das kann ich auch beweisen, indem ich nämlich mir hier diese Token-Adresse hier nehme. Kann ich ja hier anklicken und dann importieren in mein Wallet. Und dann gehe ich hier auf Import, füge diese Tokenadresse ein, dann habe ich hier Curve Euro TUSD und dann 18 Dezimalstellen, so was auch immer. Jedenfalls kann ich das hier hinzufügen und dann habe ich hier 0 Curve Euro TUSD und das ist total normal. Ich habe erstmal nur den Token importiert, denn ähm, ich habe zwar bei der Transaktion Tokens zurückbekommen, die sind aber jetzt schon nicht mehr in meinem Wallet, damit ist noch was passiert, darauf gehe ich später ein. Also ich habe diesen Token hier. Ich habe also jetzt 2284 Tokens bekommen und das repräsentiert meine pool -Einlage. Weil ich kann ja in meinem Gespräch mit dem Steuerberater eine Meinung äußern und die Meinung besteht darin, dass das hier ein Swap ist. Denn ich habe Tokens gegeben und ich habe Tokens bekommen. Das Ganze sieht dann hier folgendermaßen aus. Also ich habe eine Pooleinlage gemacht, dafür USDT, Ether, Bitcoin eingezahlt und dafür habe ich dann eben einen bestimmten Token bekommen, und jetzt in diesem Fall hier ist es ja der Atri-Crypto-Pool. Das, was wir gerade gesehen haben, war die Euro-Einlage. Die Tokens hier heißen Curve USD minus BTC minus ETH. Ist im Prinzip aber nichts anderes als der Atri-Crypto-Pool, der aus US-Dollar, Bitcoin und Ether besteht und dass der bei Curve ist. Das sind also Tokens, die ich bekommen habe in mein Wallet. Und was ist das, was ich hier sehe? Es ist ein Swap. Ich zahle Tokens und ich tausche Tokens um in andere Tokens, die ich in mein Wallet reinbekomme. Ist ein Swap, nichts anderes. Und äh, wie ist jetzt hier der Kurs, beziehungsweise was ist jetzt hier ähm, äh, das Tauschgut? Das Tauschgut ist quasi USDT. Nee, USDC war es in dem Beispiel gerade. Und bekommen habe ich Curve Euro Pool Tokens, kann man so sagen. Die repräsentieren jetzt meine Einlage. Und dann habe ich ja danach diese Tokens gestaked. Und auch diese Transaktion finde ich hier bei Polygon Scan und zwar ist hier erstmal eine Approval Transaktion und dann kommt hier eine Deposit Transaktion. Und die Deposit Transaktion, die schauen wir uns auch mal an. Und auch hier habe ich zwei Einzelvorgänge, zwei Aktionen und die eine geht von meinem Wallet aus 0xd265, das ist mein Wallet und die wird irgendwo hingeschickt, nämlich zu einer Adresse 0x4c0 und so weiter. Und zwar werden hier Tokens verschickt, nämlich die 2284 Curve Tokens, die ich eben bekommen habe, werden dahin geschickt. Und dann gibt es eine Transaktion, die geht aus von der Adresse 000 und die Nulleradresse, das heißt nichts anderes, als dass diese Token aus dem Nichts erschaffen werden wurden. Und deshalb, und dann habe ich hier also, und diese Tokens, nämlich 2284 Stück, die gehen an mich ich habe also wieder Tokens gegeben und ich habe Tokens bekommen von dem Smart Contract, mit dem ich hier interagiere. Und hier habe ich Tokens bekommen, die heißen Curve Euro TUSD Reward Gauge Deposit. Also ich bekomme quasi Tokens, die meine Einlage, mein Staking repräsentieren. Die bekomme ich auch in mein Wallet rein. Und auch diese Tokens hier, die kann ich in mein Wallet importieren, indem ich hier drauf klicke. Hier steht wieder, das ist ein Token, den ich bekommen habe, Schnapp mir hier die Adresse, kopiere mir die, importiere die in mein Wallet und dann sehe ich, dass ich tatsächlich 2284 Curve Tokens habe und zwar diese Gauge Tokens hier, Reward Gauge, die habe ich also bekommen, ist ja auch wieder nichts anderes als ein Swap. Und das heißt also, ich habe hier auch im Falle des Stakings einen Swap gemacht und ähm, die entsprechenden Tokens in meinem Wallet jetzt drin. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt hole ich die Rewards ab und auch das finde ich auf, der, auf Polygon Scan. Und zwar gibt es hier in der Transaktionsliste dann Transaktionen, die heißen Claim Rewards. Und auch diese Transaktion schauen wir uns mal an. Und dann sehe ich, dass hier ein Transfer stattgefunden hat und zwar von einer bestimmten Adresse zu meinem Wallet 0xd265, das bin ich. Und zwar habe ich bekommen 1,700 irgendwas Curve Tokens. Das ist also das Abholen des Rewards und das ist nur eine einzelne Aktion. Und deshalb ist das eben auch nichts anderes als ein Transfer von der Gauge an mich in Form von Curve Tokens. Und so ergibt es sich ja quasi auch von selber, wie das Ganze funktionieren soll beim Unstaking und bei der Poolentnahme, weil das sind jetzt auch wieder einfach nur zwei Swaps, die genau andersrum verlaufen, die also das Ganze rückgängig machen. So stelle ich mich jetzt auf die ganze Sache steuerlich ein. Also wie gesagt, ich muss ja erstmal so eine Arbeitsthese haben. Ich muss mir erstmal überlegen, wie gehe ich selber mit der ganzen Sache um? Ähm. Und während ich jetzt hier mit den ganzen DeFi-Sachen arbeite, muss ich mir im Prinzip überlegen, wie viele Steuern kommen, denn wahrscheinlich so auf mich zu. Und dafür brauche ich ja irgendwie eine These oder eine eigene Meinung. Und ähm, da ich jetzt schon gesagt habe, so ich sehe das als einen Swap an, wenn ich eine Pool-Einlage mache, ähm, da gibt es da natürlich ein paar Folgen. Und zwar gibt es einmal bei der Pool-Einlage eine wirtschaftliche Auswirkung, so nenne ich das. Das ist quasi das, was es jetzt mit meinem Geld macht oder mit meinen Assets macht. Und das ist ein Swap von USDT zu Curve, USD, BTC, ETH, also zu diesen Pool-Tokens. Und ähm, die, äh, der Swap, der läuft jetzt so, dass beide Seiten gleich viel wert sind. Ne? Also meine pool ist ungefähr das wert, was ich auch eingelegt habe. Deshalb ist das also quasi ein Verhältnis von 1 zu 1. Ich mache jetzt bei diesem Swap hier mit den USDT keinen Gewinn. Aber wenn ich das Ganze schon als Swap sehe, dann muss ich natürlich aufpassen, wenn ich Bitcoin oder Ether einlege, weil wenn das ein Swap ist, dann kommt das einem Verkauf von Bitcoin und Ether gleich, sodass ich also durchaus auch hier Gewinn oder Verlust mit dieser Pool-Einlage machen kann, wenn das ein Swap ist. Denn wenn ich den Ether mal irgendwann für 100 Dollar gekauft habe und den jetzt hier einlege und der ist 4600 Dollar wert, dann ähm, ist das... Ja, nichts anderes, als würde ich jetzt quasi den Ether gegen die Pool-Tokens verkaufen, swappen und dann würde ich ja auch Gewinn machen. Das heißt, ich habe hier als steuerliche Auswirkung etwas, was die dann im BMF schreiben, ein privates Veräußerungsgeschäft nennen und hier gilt natürlich irgendwie die Haltefrist. Denn wenn der Ether länger als ein Jahr in meinem Wallet war und ich den auch nicht sonst irgendwie gestaked habe oder so, dann habe ich eine Haltefrist von einem Jahr. Danach wäre dieser Swap also tatsächlich steuerfrei. Und ansonsten muss ich Steuern zahlen. Das ist aber etwas, da gehe ich auf Nummer sicher, weil wenn dieses ganze Thema mit der Haltefrist und so äh, nicht stimmt, so wie ich mir das überlegt habe, dann, und der Swap auch nicht gilt, sondern hier irgendwie andere Sachen gelten. Es kann sein, dass also die Haltefrist hier irgendwie äh, zum Beispiel auch von den Curve-Tokens, die ich kriege und so, nicht gilt. Ich tue einfach so, als wenn ich gar keine Haltefrist hätte, bis dann irgendwie die Steuererklärung raus ist und auch ein Steuerbescheid kommt. Und danach kann ich dann das ja ausgeben, wenn ich Glück habe und äh, ich hier quasi steuerfrei durch die Haltefrist irgendwie einen Erlös erzielt habe. Ne? So, beim Staking eigentlich genau dasselbe. Ich habe jetzt meine Curve Pool-Tokens bekommen und äh, die tausche ich jetzt gegen Gage-Tokens aus. Auch hier die Pool-Tokens waren 5.000 Dollar wert und die äh, sind dann natürlich, wenn ich die in die Gage einlege, immer noch 5.000 Dollar wert, äh, sodass also hier auf jeden Fall schon mal kein Kursgewinn anfällt. Das Ganze ist null, also insofern auch neutral. Ich habe zwar hier äh, in gewisser Weise ein privates Veräußerungsgeschäft, weil das Ganze äh, innerhalb der Haltefrist läuft, also ein Jahr äh, ist deutlich unterschritten, wenn ich das sofort einlege. Aber ich habe ja keinen Gewinn gemacht. Insofern ist diese ganze Aktion hier wahrscheinlich steuerlich neutral, vorausgesetzt man folgt dieser Idee mit dem Swap. Und dazu habe ich ja eben schon was gesagt. So, Im Falle der Rewards ist es dann so, dass ich die ja einfach nur bekomme. Deshalb zähle ich die für mich persönlich als eine Einnahme zum Tageskurs. Wenn der Curve-Token, also wenn ich auf Claim gedrückt habe und die dann in meinem Wallet landen, 5 Dollar wert war, dann habe ich damit dann, also wenn ich einen Curve geerntet habe, dann habe ich auch 5 Dollar Gewinn gemacht hier. Und das Ganze zählt wahrscheinlich zu Einkünftigen, Einkünften aus sonstigen Leistungen, zumindest wenn man nach dem BMF-Schreiben geht. Es ist aber faktisch total ungeklärt, weil hier das Rewards, das kommt, die Rewards, die kommen da in dem Schreiben vom Staking. Das Staking bezieht sich aber auf Proof, and, Proof of Stake. Das ist ja hier gar nicht der Fall. Insofern ist die Frage, ist das wirklich eine Einkunft aus sonstigen Leistungen und so weiter und so weiter. Alles völlig ungeklärt. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Aber was soll's? Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich das zum Tageskurs versteuern muss und dass ich diese Tokens in dem Moment auch angeschafft habe. Die sind also irgendwie in meinem Wallet, also habe ich die auch angeschafft und zwar irgendwie zum Tageskurs angeschafft und muss die dann später, wenn ich die veräußere und damit Gewinn mache, natürlich auch weiter versteuern. Das ist zumindest meine These, mit der ich arbeite und dadurch muss ich dann, mache ich, damit mache ich dann entsprechende Steuerrücklagen irgendwo, die ich dann später verwenden kann, wenn ich Steuern zahlen muss. Und beim Unstaking ist das Ganze natürlich umgekehrt. Ich habe einen Swap gemacht. Von der Gauge in den Pool, also das heißt von den Gage-Tokens in die Pool-Tokens. Die Gage-Tokens habe ich irgendwie bekommen für 5000 Dollar und ich gehe einfach davon aus, dass wenn ich die zurücktausche in den Pool-Token, dass ich an dieser Stelle eben auch einen Swap mache, der neutral ist. Auch das ist natürlich in gewisser Weise ähm, in Zweifel zu ziehen und ähm, denn wenn sich der Pool weiterentwickelt und ich komme aus der Gage raus, dann ändert sich ja irgendwie auch der Wert der Pool-Tokens irgendwie und es kann sein, dass ich damit Gewinn gemacht habe oder so. Es ist aber im Grunde wurscht, weil das ist jetzt in diesem Fall, wenn ich so machen würde, ein privates Veräußerungsgeschäft, aber kein Gewinn. Und dann würde ich halt später aber, wenn ich aus dem Pool rausgehe und die Pool-Tokens gegen das eigentliche Asset umtausche, also gegen die USDT oder USDC, dann würde ich halt einfach den Gewinn, den ich möglicherweise gemacht habe, wenn der Pool nachher mehr wert war als beim, bei der Einlage, dann würde ich diesen Gewinn tatsächlich versteuern und ähm, also zumindest so ansehen, als wenn es eine Einnahme wäre, die ich versteuern muss. Andererseits kann es natürlich genauso sein, dass der Pool, weil die Kurse sich schlecht verändert haben, also zu einem Nachteil verändert haben, kann es genauso gut sein, dass ich hier einen Verlust mache. Den könnte ich in gewisser Weise auch verwerten. Und damit sind wir hier dann auch wieder bei dem Thema, es ist sicherlich ein privates Veräußerungsgeschäft, in dem Fall, dass ich also innerhalb der Haltefrist verkaufe, und wenn ich später verkaufe, wäre es dann irgendwie tatsächlich sogar steuerfrei, also wenn ich die Entnahme mache und damit Gewinn mache, wäre es nach dieser Logik sogar steuerfrei, wobei ich ja wie gesagt die Steuerfreiheit irgendwie erstmal in meinen Überlegungen nicht mit einbeziehe, weil ich das äh, mich dann entsprechend schlechter stelle und damit auf der sicheren Seite bin. Gleichzeitig ist das natürlich dann auch wieder eine neue Anschaffung. Denn wenn das ein Swap ist, dann habe ich ja jetzt USDT gekauft oder auch Ether oder Bitcoin, je nachdem was ich entnehme, hätte damit auch eine Anschaffung und das Ganze würde dann eben entsprechend weiterlaufen und dann eben mit einer neuen Haltefrist losgehen. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt einige, die anderer Meinung sind und meinen, dass das Ganze hier eine Einlage ist, auf die ich Zinsen bekomme und äh, oder wenigstens in irgendeiner Form dann eben die zur Verfügung stelle, die Tokens und äh, dafür eine Gegenleistung erwarte oder sonst irgendwas und dann wäre das eben kein Kursgewinn. Und dann würde sich eventuell sogar die Haltefrist verlängern auf zehn Jahre. Und das ist natürlich super wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, weil nichts davon ist geklärt. Es kann alles Mögliche sein und deshalb wäre es auch ganz schlau, erstmal davon auszugehen, dass das, was man in den Pool einlegt, irgendwie dann dazu führt, dass die Haltefrist sich um zehn Jahre, also auf zehn Jahre verlängert. Ist aber wie gesagt völlig ungeklärt, keiner weiß, wie es wirklich nachher gehandhabt wird. So, das ist erstmal der grobe Überblick und dann ist natürlich noch die Frage, ich kriege ja auch Zinsen hier, wenn ich hier einlege, beziehungsweise eine APY in Höhe von so und so viel Prozent und diese APY, die ist in meinem Modell hier eingepreist in den Kursgewinn, denn die APY ist hier enthalten in den Pool-Tokens, die ich bekomme und wenn ich die Pool-Tokens wieder zurücktausche in USDT, dann würde also quasi die APY in diesen Umtauschkurs mit einfließen und dadurch hätte ich hier an der Stelle eben eigentlich einen Kursgewinn und keinen Ertrag durch APY und schon gar keine Zinsen. Und das finde ich übrigens auch super, super wichtig, dass man sich das mal einmal wirklich richtig in den Kopf rein tut. Es wird immer davon gesprochen, ich bekomme Zinsen und leider habe ich in meinen vergangenen Videos auch häufig darüber gesprochen. Es ist aber gar nicht so, dass man Zinsen bekommt, denn APY heißt ja auch Yield, also das Y kommt von Yield. Yield heißt Ertrag und Zinsen heißt Interest. Also es ist letztendlich im Englischen nicht von einer Zinszahlung die Rede und wir übersetzen das dann immer so ein bisschen flapsig irgendwie in Zinszahlung. Ich halte das aber für... Äh, relativ ähm, unschlau irgendwie immer von Zinsen zu sprechen, weil man da irgendwie eine gewisse Einordnung macht, äh, glaube ich zumindest, und ähm, Ertrag halte ich dafür wesentlich neutraler. Und äh, bis man nicht genau weiß, wie das Ganze gehandhabt wird, warum nicht einfach jetzt immer von Ertrag sprechen. Und genau das mache ich in meinen Videos jetzt immer. Okay, das also jetzt meine Überlegung zum Steuerthema. Alles ungeklärt, total unverlässlich, hört nicht auf mich. Nehmt es wenigstens nur als Anregung und holt euch professionelle Hilfe, bevor ihr eure Steuererklärung abschickt. Das war's von meiner Seite. Alles Gute, bis bald. Tschüss.